Hallo, hört mich jemand? Irgendwer? Hallo, hört mich jetzt jemand? Wer spricht da? Das ist nicht von Belang. Kann ich von einer gesicherten Verbindung ausgehen? Hören Sie, Sie platzen hier einfach in unseren Kanal rein. Bitte suchen Sie sich, wen anders wäre Scherze aus. Nein, hören Sie. Ich wurde von Imperium gefangen genommen. Sie haben mich auf irgendeinen Planeten geschafft. Geben Sie das an mein Team unter Commander Tech Archeron weiter. Ich muss hier weg. Ich weiß nicht, was die mit mir vorhaben. Haben Sie das verstanden? Ja, das habe ich. Ich habe verstanden, dass Sie scheinbar keine Ahnung haben, was man seinem Feind sagt. Und was nicht, Simo Void? Cole. Geben Sie doch mal das Funkgerät her und kommen Sie mit. Ich kann nicht. Zumindest nicht in den nächsten paar Wochen. Ich wurde zu der neuen Kampfstation beordet. Dann ist es also wahr? Sie bauen das Teil ein zweites Mal? Ja. Ich werde dort einen Sektor übernehmen. Aber ich sollte aufpassen, was ich alles mache. Der Imperator wird nämlich auch dort sein, um den Bau zu überwachen. Tja, so läuft das nun mal. Was machst du eigentlich in der Zeit? So, das wär's. Ja, endlich. Was meinst du? Denkt sich cool dabei? Befehl von ganz oben habe ich gehört. Wir wollen die Rebellen in einen Hinterhalt locken. Hast es also weit gebracht, Cole. Bist jetzt Captain, oder was? Colonel. Aha. Weißt du noch, als wir uns das erste Mal begegnet sind? Du warst noch Sturmtruppler und ich war... Wie heute ein verkommener Terrorist. Von der Infanterie zum Colonel also. Bei euch gibt es scheinbar keine Aufstiegsmöglichkeiten. Immer noch Private, nicht wahr? Und dein Freund, Archeron, ist er immer noch Commander? Ihr seid nicht wirklich gut organisiert, wenn er noch immer eine Führungsposition besetzt. Er sollte am besten gar nicht im Kampf zum Einsatz kommen. Er ist unfähig. Das wundert mich aber nicht. Er ist ein Rebell. Eure Versuche, gegen ein perfektes System vorzugehen, sind nutzlos. Und doch konnten wir euch eure Daten stehlen. Du wirst doch wohl sicher wissen, wo sich euer Stützpunkt gerade befindet. Ich weiß nicht, wovon du redest. Es wäre eine große Erleichterung für uns alle, wenn du mir sagen würdest, wo der Stützpunkt ist. Tut mir leid, ich höre dir gerade nicht zu. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja, Colonel. Major, cool. ich habe eine Aufgabe für Sie. Leute, schaut mal, unsere Spione haben gerade ein imperiales Gespräch abgefangen. Hört euch das an. Nein, hören Sie. Ich wurde von Imperium gefangen genommen. Sie haben mich auf irgendeinen Planeten geschafft. Geben Sie das an mein Team unter Commander Tech Archeron weiter. Ich muss hier weg. Ich weiß nicht, was Sie mit mir vorhaben. Haben Sie das verstanden? Ja, das habe ich. Ich habe verstanden, dass sie schon... Das war definitiv Simo. Können wir das Signal nachverfolgen? Wozu? Wir werden ihn ohnehin nicht retten können. Doch müssen wir. Er ist unser Freund. Und wenn dort zehn Freunde wären? Wir dürfen das Risiko nicht eingehen. Imperiale Stützpunkte sind viel zu stark bewacht. Wir dürfen ihn nicht im Stich lassen. Was, wenn du jetzt an Simos Stelle wärst? Ich würde wissen, ihr wärt klug genug, euch nicht dort blicken zu lassen. Da irrst du dich. Wir würden alles darum geben. Wir werden alles geben. Nein, werden wir nicht. Das war mein letztes Wort. Leo, geh jetzt bitte wieder. Schon irgendwas gefunden? Ja, sie halten ihn auf Cisius fest. Nicht besiedelt. Die Basis liegt nah am Äquator. Dichter Urwald und alles. Und Wachen gibt es auch kaum. Wie weit? Keine drei Parsecs. Ich schicke die genauen Daten. Danke. Ich flieg alleine. Versuch, du mit dem ganzen Schiff zu folgen. schlag -Tech nieder oder sonst was. <lacht> Lande das Teil 1 Kilometer westlich. Bis dahin reichen Ihre Sensoren nicht. Halte alles für einen Start bereit. Befehl, ihr nicht zu folgen. Lieutenant, schicken Sie einige Scouts los. Sira, was machst du hier? Ich dachte, wir retten uns nicht gegenseitig. Das ist wohl mehr eine Richtlinie als eine Regel. Und die anderen? Nun ja, ich bin nicht offiziell hier. Da kommen welche. Ich weiß, Steck auf. Ich hoffe, du kannst noch schießen. Ich versuch's. Sie gut? Ja, dir? Geht's noch? Colonel, ich habe Ihr Fluchtschiff ausfindig gemacht. Scher dich nicht darum. Es muss unversehrt bleiben. So, ein zweites Schiff. Zerschießen Sie das Fluchtschiff. Wie Sie meinen. Mann, Mann, Mann. War das vorgesehen? Braucht vielleicht jemand Hilfe? Hey, du bist doch gekommen! Colonel Cole, Sie sind uns entwischt. Sehr gut. Wir geben unserem Simo etwas Zeit, um seine neuen Informationen der gesamten Rebellenflotte mitzuteilen. Bereitet ein Schiff für mich vor. Wir greifen sie an, sobald die Zeit gekommen ist. Die Nanodruiden in Simos Blut werden uns zu ihm führen.